Haben einen Platz gefunden, hier werden wir jetzt uns umschauen ob da nicht irgendwo ein Jägerstand ist und dann bleiben wir wahrscheinlich hier. Also genau. einfach traumhaft schön jetzt mit dem Sonnenuntergang. Michi, was baust du denn? Wie immer halt. Plattform. Ich ich ich ich der Klassiker, gell? So, der Michi, der baut ja noch fleißig. Ich zeige euch mal ganz kurz mein einfaches Setup: Tarp, Stechschutzmatte, Kartoma. Äh, ich muss die die Elefantenhaut noch ein bisschen weiter reinschieben, weil wenn es nämlich jetzt wirklich regnen sollte, dann tropft mir das alles drauf und ich habe eine Pfütze drunter. Das will ich natürlich nicht. Und Michi, wie läuft's? Gut. So, mittlerweile ist es schon dunkel geworden. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Michi und sein äh, Stiefsohn, die bauen noch ein bisschen rum. Haben es aber fast geschafft. Ich habe mir so eine kleine Lehne gebaut. Die sieht man jetzt nicht. Das kann ich euch dann morgen früh mal zeigen. Da baue ich dann auch weiter. Ich werde mir so einen Sitz machen noch. Und ja, wir werden dann vielleicht noch ein Feuerchen entzünden, was kochen und die Zeit genießen, auf jeden Fall. Das wird der gute Teil. Jetzt frage ich mal drüben, wie weit die sind. Und? Super. Ja. Michi, wie weit bist du? Fertig. Nur noch das Dach. das drauf jetzt? Ja. Das kommt jetzt hier abgelenkt bis zum Baum oben. Mhm. Fertig. Okay. Und hier ist Moos drunter? Ja. Ohne Moos, Moos nichts los. Ohne Moos nichts los, genau. Nicht no. ja, wird schon halten. Ja, ja, ja ich doch. Du, das zeigen wir dann morgen noch mal gescheit. Das müssen Das, hm. das wäre jetzt ein bisschen anderes Holz noch verwendet. Das wäre sonst schade drum. Jetzt geht's wieder los, der Flötze. <lacht> Schmutz. Der ja, Wuschmann. Ja, ich glaub, Wuschmann ist ein ja Wuschmann. Genau. Lange wird jetzt ein komplettes Einfamilienhaus gemacht. Mit Badezimmer und weiter. Das ist still. Nee, der kommt hier in der Wand hin. Ja, ja. Ja. Das ist, weil du immer Angst hast im Wald, hier Ich habe keine Angst. Ja, ja vor dir, dir habe ich Angst. Das ist ja. Also ich wünsche dir eine gute Nacht. Ja, Danke. Gute Nacht. Guten mit, mit Alles perfekt. Ja? <lacht> so, la Ja, jetzt haben wir noch lange am Platz gesessen, Kerzenlicht einfach ein bisschen, geratscht ewig und jetzt gehen wir schlafen. Genau, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Wir sehen uns dann morgen wieder. Schauen wir mal, wie die Nacht wird. Ich bin echt müde ich hoffe, ich schlafe gescheit. Naja, sehen wir dann. Also dann, bis morgen. Tschüss. leute ja, es regnet seit heute nacht irgendwann drei hat es angefangen glaube ich echt schön gefällt mir das wollte ich ja schon lange haben dass es auch länger regnet ich bin sehr zufrieden ich habe toll geschlafen heute ich bin nur zweimal aufgewacht Es war ja gar nichts super gut es war nicht zu kalt und nicht zu warm es war eigentlich perfekt war mir sehr gut gefallen also, bis jetzt. Die Nacht war auf jeden Fall genial. Jetzt weiß ich noch nicht, was ich mache. Im Moment habe ich noch keine Lust auf Kaffee trinken. Und auch keinen Hunger. Ich glaube, ich höre einfach dem Regen noch ein bisschen zu. wir geschlafen. gut. Echt? Super, ja. Prima hält ja noch alles hier. Ja. Der Erik hat gut geschlafen, wie man sieht. Und der andere, der Michi, der ist nicht da. Der ist unterwegs und sucht Holz anscheinend. Ja, ich habe immer noch keine Lust auf Kaffee irgendwie gerade. Ich glaube ich ziehe mir mal meine Gore-Tex hose an. Der Regen nimmt ein bisschen zu. Mhm. Guten Morgen Waldmann. Guten Morgen. Gut geschlafen? Immer noch. Schau gut schwitzt, aber da Ja, schwitzen tust, da ist er ja auch. Hä? Ist klar, er schwitzt wie Sau. Ja, da ist er ja schon warm. Gell? Okay. So, da auch. Ja. Dann Passt. Dann machen wir uns jetzt den Dach fürs Feuer und kochen machen. Achso, ich dachte, warst du warst den Tisch. Nee, ich baue mir einen Ding. Ja, nee, <lacht> Ja, sah aus wie ein Tisch irgendwie. Ja, jetzt tusch schon ordentlich. Es ist erst äh, 8 Uhr früh, mal schauen, wie der Tag sich entwickelt. Ich bin auf jeden Fall mal gerüstet, ich habe die Gorotex Hose auch schon angezogen. Wie die alten Würmerhüste, wie sie das viele Ärzte ziehen, wie sie sich schwinden und dann verschwinden, auch nicht mehr, nicht mehr wieder, <lacht> Ich glaube, da reden wir ein andermal nochmal drüber. Das hm. ist ja, eine tolle ja, Musikkarriere hier. Ja, das ist ja Anglerlied. -Angler das ist ein Anglerlied. Das ist immer gut am Kopf. Das ist eh ein ja, richtig. Ich kenne mir heute einer damit oh, ich entschleunige und nicht so den Schmarrn weißt du schon? Guten Morgen, Carina. Guten Morgen. Guten Morgen, Guten Morgen. Guten Morgen an alle Guten Morgen. auch. Morgen. Mama, <lacht> Mama muss schon Mama. <lacht> <lacht> <lacht> <Rußeltäfer. lacht> ja, ihr wisst du schon, die machen ja Gaudi da in der Friere, das ist ja wahnsinnig. Ja. Ja, jetzt der drückelt hier so. Nein. Ich muss überhaupt nicht ernst nehmen, <lacht> hey, hey, oder? Du hast es nicht geschafft, ne? Hier mit einem silbernen ja, Tafel. Wobei geht die Welt hier drin? Habe ich gestern geschenkt bekommen. Eichhörnchen. Von dem Mann da. Von dem Mann? Und von von dem Kind da. Ja, von dem Fang. Ja. <lacht> <lacht> oh, lecker. Ich habe das aber in Frischfänger. Ja. So habe ich auch angefangen. Mhm. Das ist nur unser erster Hugo. Recycling den ersten selber geschnitzten Löffel, den habe ich immer noch daheim. Mhm. Der liegt in der Küche, weißt du? Den ersten Holzlöffel, den den, den Spieß. Ah, stimmt. Fast. Fast. Ja. noch du, du, <lacht> was? Was Rostig, rostig, fast. Ist die Ist die Mission hier. Die, die Mission die Waldmission. Und voll. ist was Was? Du brauchst was warmes. Guck mhm. oh, noch eine Suppe? Schicht unser, unser Tisch, Mit China grüner Tischdecke haben wir oben. Um. Keiner bewundert unsere Tischdecke. Sehr guter Schuh, gerade im Testen. Ähm, nicht gerade billig, original US Army. Äh, den teste ich jetzt, hat Dorotext drin. Hier ist so. Also da geht jetzt kein Wasser durch, das zeige ich euch dann alles mal. Ich bin aber jetzt beim Einlaufen und beim Testen noch. Aber der ist wirklich richtig geil, der Schuh. Ich wollte euch ja unbedingt noch mal meine neuen Schuhe zeigen. Das sind also Originalschuhe von der US Army. Und ich hatte seit den Knobelbechern vor etlichen Jahren, wie ich beim Bund war, keinen so guten Schuh mehr. Und dieser ist noch besser. Also ich bin wirklich super zufrieden, weil ich habe immer einen Discounter-Schuh gehabt. Sonst ich dachte ich ja, die für 29, 49 Euro maximal, die reichen auch. Tun sie aber nicht. Die sind zwar gut vom Tragen her manchmal, aber sie gehen halt einfach so schnell kaputt. Das ist das Problem und saugen sich auch mit Wasser voll, wenn man durch eine Wiese geht, durch eine Nasse oder durch einen Wald hier wie heute. Das tun die natürlich nicht. Das Zusammenspiel jetzt mit der Gorotex Hose und mit der Jacke ist natürlich hier bei dem Wetter brillant. Und den Schuhen natürlich jetzt, weil man einfach nicht nass wird. Super Geschichte. Ich habe ja sonst immer einen Poncho, hab ich mir jetzt, also habe ich auch zu Hause gelassen. Die habe ich einfach meine Bewegungsfreiheit, die ich brauche. Und ich bin schon ganz viel durch. Gestrüpp und Zeug gelaufen damit, einfach stabil, das geht nicht kaputt bis jetzt. I'd bring myself to try, and even now, when we are all. Still recall that even now, when time has passed, I own you all. 'Cause I could not bring myself to try, and even now, when we. So oh. Freunde, auf einen wunderschönen Regentag hier im, Klammern auf, Camp, Klammer zu. Wunderbare Geschichte. Was will man da mehr? Da brauchen wir jetzt gar nicht viel zu erzählen eigentlich. Es ist einfach total schön hier. Gut, die Sachen, die werden jetzt alle schon ein bisschen klamm und... Nass, also jetzt nicht den Gorotex, meine ich jetzt nicht, sondern so diese Pouch und alles, was man so hat. Ein bisschen klamm und feucht natürlich, aber es ist egal. Ist trotzdem schön. Ja, richtig genial. Okay, Ach, hast du den zweiten gekriegt? Ja, dann habe ich ihn Baum. Ja, ja sonst wie. Es regnet. Also das ist die richtig gute Art des Wohnpilzes, oder? Es ist stabiler. Es schwankt auch nicht im Wind. Es <lacht> war richtig angenehm heute. Richtig warm heute Nacht. Da. Also das Seil, wo ich immer dabei habe wo ich immer nicht zerschnippel, sondern wieder mitnehme. Natürlich, Das ist ein das, das Naturseil praktisch für einen Euro, wo es in diesen Billigmerken gibt. Nichts Besonderes. Wo bin ich denn fest? Ach, ich hab Hier ist sie doch. Hier. Mein Brot. Und meine Halsburger. Ich, ich weiß. nicht, ob sie es macht. Boring. Boring. Boring. Boring. Boring. Mhm. <lacht> Irgendwie sieht man es nicht gescheit, aber jetzt habe ich meinen Stuhl ein bisschen geupdatet. <lacht> Moos drauf getan. Das ist gleich bequemer. Ja, irgendwie passiert gerade nicht allzu viel. Aber so ist es eben. Aber man kann so richtig die Zeit hier draußen mal genießen. Genau an dem Baum ist der Wunschbrecht am Arbeiten hier. Das ist so laut, weil der, der hohl ist, der Baum. Totbaum halt. So, auch schon im Schlafsack jetzt, die anderen zwei pennen schon, waren etwas müde. Naja, es ist erst dreiviertel Viertel neun, ich bin eigentlich überhaupt jetzt nicht müde. Ich war es heute Nachmittag ein bisschen, war auch hingelegt etwas, aber also wie gesagt, ich bin jetzt gar nicht müde, jetzt muss ich einfach ein bisschen warten, was passiert. Irgendwann werde ich schon mal wegdösen, dann ich genieße jetzt einfach die Zeit, schaue ein bisschen raus, Sterne sind da, die kann ich auch sehen. Und naja. Schauen wir mal, was wird in diesem Sinne. Gute Nacht und bis morgen. Leute, ja, wie ihr seht, es regnet schon ordentlich. Ähm, es ist jetzt halb sieben sowas. Ein bisschen warten, bis es heller wird und dann packen wir zusammen. Also es hat jetzt so ziemlich, ja, so drei oder vier Stunden, seit vier Stunden ungefähr regnet schon. Genau, aber nachts bin ich nicht geworden. Ich habe auch sehr, sehr gut geschlafen dann. Zwar spät, aber immerhin. Für die zweite Nacht super gepennt. Fast alles trocken geblieben. Ja, nicht gefroren, nicht geschwitzt, alles gut. Good. Moin Mädels. Moin oh, Moin. Und wie habt ihr geschlafen? Gut. Hm? Hm? Bist, bist du ein bisschen nass geworden, habe ich gehört? Hä? Bist du ein bisschen nass geworden? Ja, nur ein bisschen an. Also, weil bis wir durchlaufen müssen, macht er nichts. <lacht> der, der lacht, schon. <lacht> ja schon. Ja, da kommt nicht frieren. Okay. Okay. Morgen, wie hast du geschlafen? Gut. Oh. Cool, super. Wie ein, Baby. wie ein Baby. Du aber auch, oder? Ja, natürlich, wie ein Baby. Immer, ich bin ein Riesenbaby. <lacht> jetzt haben wir Regenwasser abgekocht und jetzt gibt halt mhm. es Regenwasserkaffee. Gut. Okay. Lässt das schmecken? Mir immer doch. <lacht> Schon geil eigentlich, ne? Winzig klein. Und wiegt nicht mal viel. Hä? Und wiegt nicht mal viel. Nee. So, wieder alles eingepackt. Ja, das war's dann soweit. Zwei Tage sind beendet. War ein schöner Platz. Und ich habe jetzt die ganzen zwei Tage, also maximal die Gorotex, und drunter die Fließjacke gehabt. Da komme ich jetzt nicht dran. Fließjacke drunter gehabt. Und die Gorotex hat völlig gereicht. <lacht> Bei zwischen 5 und 10 Grad. War sehr zufrieden. Tolle Sache. Nachts ja sowieso habe ich da natürlich die Gorotex nicht im Schlafsack angehabt. Aber jetzt hier beim Regen mit der Hose. Den Schuhen. Sehr zufrieden. Unheimlich glücklich, nicht nass, alles cool. So, schauen wir mal zu euch noch mal, <lacht> zu dem Müllmann. <lacht> Mülltüte, blau. Guck <lacht> mal, oh, der Regen. ja Jacke. Okay. Auch schon eingepackt alles hier, ja. oder? Und schnell. So. Ja, Warst war schon? fast so schnell wie du. Mhm. <lacht> so, also das war's dann. Hat euch Spaß gemacht? Ja. Immer. Mir nicht. Also dann. <lacht> <lacht> Das war's heute wieder. Zwei Tage <lacht> übernachten im Wald. Alles gut. Wir hatten eine Menge Spaß. Der Michi ist immer noch blau. Nein, nein, der trinkt zu viel. Nein, Spaß. Ja. Oh, das war's wieder aus dem Wald hier. Die zwei Tage haben wir überstanden. Der Wald hat es mit uns überstanden. Dann sage ich von der Stelle, oder wir, Servus, bis zum nächsten Schön, Mal. Macht es gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Servus. Outtake. <lacht> Und auch schon fertig. Ja. ja. Gehen wir dann, oder? Ja, Hallo. Übernachten wollen wir wenn ich auch tue. Ja. na tue. übernachten soll man halt nicht mehr. Echt, bist du sicher?